Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo, mein Name ist Johannes Appel von der ABL. Ich stelle Ihnen das Projekt Level Lehrerbildung vernetzt entwickeln vor. Ein Projekt, was hier an der Uni seit gut einem Jahr betrieben wird. Was ist die Grundidee des Projekts? An welcher Problemlage setzt es an? Lehrerbildung ist ein Bereich an der Universität, der stark aufgeteilt ist in verschiedene Fächer und dann auch nochmal in eine zweite Ausbildungsphase an den Schulen aufgeteilt ist. Das heißt, das Erleben der Studierenden der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer ist nicht immer äh, harmonisch in diesem ganzen Ausbildungsverlauf. Dazu kommt, dass die Theorie-Praxis-Verknüpfung noch immer an vielen Stellen als nicht besonders glücklich wahrgenommen wird, auch von den Studierenden und zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern. Und äh, eine weitere Herausforderung in dem Feld der Lehrerbildung ist, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler als Lernergruppe als auch Studierende als Lernende immer heterogener werden in ihren Lernvoraussetzungen. Das sind vier Problemgruppen sozusagen, derer sich das Projekt annimmt, indem man versucht – ich höre so ein bisschen Feedback. Ich hoffe, das kommt nicht so ein Stück zurück. Ja, derer man sich versucht anzunehmen in dem Projekt, zum einen, dass man die Beteiligten an der Lehrerbildung stärker zusammenbringt und sie zusammenarbeiten lässt, dass man Praxisanteile stärker hochschuldidaktisch in das Lehramtsstudium rein integriert, auch abseits von den curricularen Praxisphasen. Und drittens zu dieser wachsenden Heterogenität, dafür sensibilisiert mit heterogenen Schülerschaften umzugehen, später im Schuldienst, als auch hier an der Uni in der Hochschuldidaktik ähm, mit der Diversität produktiver versucht umzugehen. Wie macht man das? Man kann Lernangebote flexibilisieren, auch auf digitalem Wege, das ist das, wo die Digitalität ähm, bei uns ins Spiel kommt. Und ähm, Wichtig ist das Moment der Vernetzung, der interdisziplinären Zusammenarbeit, dass die verschiedenen Fächergruppen zusammenarbeiten, indem sie gemeinsam digitale Angebote schaffen, hier an der Universität, indem Unterrichtsvideos an die Uni geholt werden als Praxis-Theorie-Praxis-Verknüpfung und auf dieser Basis stärker Blended Learning-Szenarien in die Lehrveranstaltungen, in die klassischen, eingebunden werden. Das führt dazu, dass die Studierenden flexibler lernen können und auch besser abschätzen können, ob sie die Theorien auch auf pädagogische Situationen im Schulalltag beziehen können und dadurch eine Kompetenz Selbsteinschätzung vornehmen können. Und letztendlich auch dazu führt, dass die Begleitforschung zu diesen Maßnahmen und auch die Unterrichtsforschung stärker fächerübergreifend vernetzt wird, sodass verschiedene Fachdidaktiken mehr zusammenarbeiten oder auch mit den Bildungswissenschaften stärker systematisch zusammenarbeiten. An diesem Kristallisationspunkt des größten gemeinsamen Nenners, des Unterrichts, den wir hier digital in die Uni holen, in Form von Videos. Querkonzepte in theoretischer Hinsicht sind die professionelle Unterrichtswahrnehmung und das Konzept des Umgangs mit Heterogenität in Bildungskontexten. Dazu erzähle ich Ihnen gern mehr an meinem Posterstand, das kann man jetzt hier nicht erschöpfend vertiefen und ich erzähle Ihnen da auch gerne mehr darüber, wie wir strukturell dieses Projekt angehen. Das ist durchaus relativ komplex, sich in diesem ohnehin schon komplexen Gefüge mit so einem Vorhaben zu bewegen, indem man fachlich verwandte Fächer in Fächerverbünden zusammenfasst und sie da gemeinsam forschen und Lehre innovieren lässt. Und das begleitet durch Einrichtungen wie Studium Digitale, die ABL oder das IKH. Es gibt viele schöne Literatur dazu, die Sie sich auch auf dem Poster abholen können und ich freue mich auf Ihre interessierten Besuche bei mir am Poster. Vielen Dank.